Und ich hatte das dann, und die Aussage von Victor. Mhm. Wo ich auch, ich glaube, ich habe das schon sowas gegeben, so eine Kopie. Ja gut, und gerne drei Jahre ist es jetzt her, dass mir der Fritz diese ganzen Kopien da mitgegeben hat. Und ich weiß nicht warum, aber ähm, erst durch den Stin, der momentan in Holland lebt, äh, hat mich mal darauf aufmerksam gemacht und hat mich mal gefragt, was denn da so eigentlich drin steht. Tja, und dann habe ich es mir mal durchgelesen. Tja, das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Wir fangen von den Sachen an mit diesen acht Seiten Vortrag über das Wasserluftfuhrwerk.